Und willkommen. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Features der neuen Agenda kurz vorstellen und dabei auch auf die Unterschiede zur alten eingehen. Beginnen wir in dpa-news. Am einfachsten ist es, wenn Sie dort mit Ihrer dpa-ID angemeldet sind. Falls Sie das nicht sind oder auch noch keine haben, ist das auch nicht weiter schlimm. Sie gehen hier auf diese neun Punkte oben rechts. Das ist der App-Switcher und dann auf dpa-Agenda. Am allerersten Mal müssen Sie noch ein paar Zwischenschritte ausführen, aber wenn Sie das schon mal gemacht haben, dann kommen Sie direkt in die Anwendung. Die ist so aufgebaut. Am Anfang sehen Sie immer die Top-Termine des heutigen Tages. Das ist auch ganz praktisch, wenn Sie zum Beispiel Agenda auf dem Smartphone nutzen. Können Sie gleich morgens einen Blick in den Tag werfen. Und zu allen such filtereinstellungen die Sie oben eingestellt haben, können Sie jeweils eine unterschiedliche Ansicht wählen. Also hier ist es ein Tag. Es gibt auch die Listenansicht. Sie kennen das von Google. Das sind dann einfach alle Ihre Suchtreffer in einer Liste. Außerdem gibt es die Vorschau. Die kommt Ihnen sicher bekannt vor von der alten Agenda. Das sind, ist hier so ein fünf tages -Zeitraum. Dort ist es so aufgebaut, dass zunächst die Themen kommen, also die von dpa gesetzten Themen, dann die ganztägigen Termine und danach die Termine nach Uhrzeit sortiert. Es gibt außerdem auch noch, das ist neu, eine Monatsansicht. Das ist besonders praktisch, wenn Sie nicht so viele Suchtreffer haben und auch sehen wollen, wie die sich verteilen. Sie können hier oben jeweils auch die Daten ändern und auch sogar in der Zeit zurückgehen. Ich wechsle hier mal wieder auf die Liste. Und gebe hier oben jetzt einfach mal einen Suchbegriff ein. Ich mache diese Top-Termine weg, weil ich im ganzen Bestand suchen möchte. Und gebe ein Bundesverfassungsgericht. Und habe dann jetzt hier diese Treffer. Wenn Sie hier oben zwei Begriffe eingeben, also ich füge zum Beispiel nochmal die EZB hinzu, dann ist das genauso wie bei Google eine Und-Suche. Also Sie finden jetzt alle Termine, in denen sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die EZB vorkommt. Weitere Filtermöglichkeiten finden Sie hier, wenn Sie dieses Dreieck anklicken, in dieser Filtermaske, zum Beispiel ganz klassisch nach Ressort zu suchen. Und das ist hier ein bisschen anders als vorher. Wir sortieren nicht mehr nach Basisdienst und Landesdiensten, sondern einfach nach Relevanz. Also wenn ein Termin überregional, das heißt in ganz Deutschland von Interesse ist, dann wäre das hier überregional. Oder auch Sie können einfach nach Bundesländern Sortieren. Ich interessiere mich jetzt mal für Termine, die Nordrhein-Westfalen betreffen. Ich nehme hier oben mal diese Begriffe wieder raus. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wenn Sie hier draufklicken, alle Termine, die Nordrhein-Westfalen betreffen, mit äh, dpa einhalten also zu denen DPA eine Berichterstattung plant. Das ist das, was in der alten Agenda redaktionelle Termine hieß. So eine Einstellung kann man sich auch abspeichern. Das geht hier als Filter, sodass Sie beim nächsten Mal wieder darauf zugreifen können. Ähm, da müssen Sie nur einen Namen auswählen. Ich nehme jetzt mal NRW mit dpa, eine Farbe und dann erscheint dieser Filter hier links unter meine Filter. Also hier sind zwei, die ich mir schon mal angelegt habe, Raumfahrt und Immobilien und da ist jetzt unser NRW mit dpa. In diesem Bereich finden Sie Filter, die wir immer anbieten oder auch nur vorübergehend, wenn ein Thema wie zum Beispiel der Brexit gerade aktuell ist. Jetzt schauen wir mal auf den heutigen Tag. Hier in der Übersicht und gucken, was uns interessiert. Zum Beispiel hier das älteste Nashorn Deutschlands. Wenn Sie auf so eine Karte klicken, finden Sie hier immer alle Details aufgelistet und in diesem Fall auch die Berichterstattung. Dies ist ein Termin, der betrifft Nordrhein-Westfalen, weil es um den Dortmunder Zoo geht. Aber er ist auch überregional von Interesse, weil es eben das älteste Nashorn Deutschlands ist. Und in diesem Fall gibt es in der neuen Agenda nicht mehr verschiedene Versionen des einen Termins, sondern Sie finden hier an diesem Termin auch die ganze Berichterstattung. Also zum Beispiel, ob die Meldung im Basisdienst oder auch im Landesdienst läuft. Alles an einem Termin. Zunächst die geplanten Inhalte und darunter dann die, die schon fertiggestellt sind. Und hier können Sie, das ist auch neu, das ist unser Agenda Plus Feature, die fertiggestellten Inhalte sich auch bereits anschauen. Also zum Beispiel diese Vorausmeldung im Landesdienst, klicken Sie einfach drauf, die wird Ihnen hier angezeigt. Das funktioniert mit Texten als auch mit Fotos. Hier zum Beispiel haben wir unser Nashorn. Sie finden zu einzelnen Features von Agenda auch noch einzelne Videotutorials. Schauen Sie sich dort einfach mal um und probieren Sie das aus.